Ja, kein, kein Ding. Also bis gleich. Kennt ihr eigentlich die Promillegrenzen? Ich kannte die nicht. Die haben sogar mal darüber nachgedacht, das für Fußgänger zu machen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es auf dem Fahrrad eine Promillegrenze gibt. Wusstet ja, ihr das? Ja, moin Freunde. Äh, geiles Wetter. Geiles Wetter. Guck mal. Boah, ist das gut. Von der Baustelle. Den ganzen Tag ackern die hier rum. Guck mal hier. Da ist kaputt, da ist ein Loch, hinten ist alles zu, Mann. Überall Baustelle, aber wir machen das Beste draus. Ja, also, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Warte mal, ich, das wackelt hier so. Ihr habt gut geschlafen, ich bin auch fit. In dieser Folge erzähle ich euch davon. Also, ich meine andersrum. Kennt ihr eigentlich die Promillegrenzen? Katastrophe sind die. Also, ich, ich, ich wusste zum Beispiel nicht, dass es auf dem Fahrrad eine Promillegrenze gibt. Wusstet ihr das? Diese Promillegrenze, boah, warte mal hier, das sieht ja aus hier. So Und diese Promillegrenzen sind äh, total abgefahren, also die haben sogar mal darüber nachgedacht, das für Fußgänger zu machen, aber ich glaube, das ist eine ganz andere Geschichte. Was willst du denn da machen? Also wenn du Fußgänger bist, dann äh Kannst du dich nur noch in den Karton packen und wegschicken, ja? <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Bei Promillegrenzen, ne? So, warte mal, kommen zu viele Autos hier. Also, äh, erstmal in der, in der Probezeit hast du ja Promillegrenzen, die sind 0,0. Da brauchen wir nicht viel drüber reden. Probezeit hast du bis 21, ja, diese, also zwei Jahre eigentlich Probezeit. Aber bis 21 gilt diese 0,0 Grenze, ne? Also nicht, dass du denkst, wenn du mit 17 Führerschein gemacht hast, dass du dir mit 19 schön einen reinschrauben kannst. Das funktioniert nicht, mein Freund. Äh, da musst du warten bis 21. Dann, ab 21 sind die Promillegrenzen, äh, Grenzen ja 0,3 und 0,5. Jetzt ist da halt der Unterschied 0,3, 0,5, dass du, äh, also bedingte Fahrauffälligkeit, unbedingt fahrauffällig heißt keine Ahnung, du hast vergessen zu blinken. So, oh, dann halt nicht, du bekommst einen und sagst, oh, Entschuldigung. <lacht> du hast leider nicht geblinkt, du bist fahrauffällig und wenn du dann was getrunken hast, bist du dran. Generell, also äh, meine Einstellung ist 0,00000 und dann nicht fahren, weil das ist echt Käse, wenn euch da was passiert. Nicht nur, wenn euch da was passiert, sondern auch versicherungstechnisch und so weiter. Ich lasse euch jetzt hier nicht Moralapostel raushängen, aber <lacht> ist echt nicht cool. Ja, also 0,3 und 0,5. Äh, wer von euch weiß, wie viel Promille sich pro Stunde abbaut? Irgendwann später. Äh, das wackelt mir alles zu viel. Ich setze mich mal eben auf den Stein hier. Also, ja, wie sich das abbaut. Äh, pro Promille braut sich äh, 0,1 pro Stunde ab. Bei äh, meiner kleinen Schwester ein bisschen äh, weniger als bei äh, meinem großen Bruder. Ich habe gar keinen großen Bruder eingangen. Auf jeden Fall äh, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr klein und dünn und schmächtig seid, dann äh, dauert das ein bisschen länger, als wenn ihr 150 Kilo wiegt. Dann geht das ein bisschen später. Also 0,1 Promille pro Stunde baut sich ab. Man hat aber, also ich habe keine Ahnung, wie sich 0,1 oder 0,2, 3, 4, 5, wie sich das anfühlt. Weiß man ja nie. Von daher kann man auch schlecht raten. Das mit dem Restalkohol ist also so ein Problem. Wenn ihr euch abends auf irgendeinem Schützenfest oder was weiß ich wo, 2, 3 ne, getrunken habt und ihr wollt nächsten Morgen wieder aufstehen und zur Arbeit fahren und ihr seid noch in der Probezeit, das ist Käse. So, weil du weißt ja nicht, Restalkohol, kennt ihr das, wenn man so hat, aufsteht und erstmal Bock hat auf einen Orangensaft, Ja. Du hast keine Ahnung, wie viel Promille du noch drin hast. Und da du in der Probezeit bist mit 0,0 bist du sowieso raus, darfst nichts machen. Und Restalkohol aufpassen kann man nur raten. Ja? Also wartet lieber, bis ihr euch wirklich ultra fit fühlt. kann ich mich denn hier hinsetzen? So. Sonst ist das Ganze auch echt schlecht. Äh, und dann gibt es halt noch die Promillegrenze für Fahrradfahrer. Wer kennt die denn? Ich kannte die nicht, bis ein Kumpel und ich, wir haben zusammen Fußball geguckt. ne? Und dann sagt er so, also 15.30 Anstoß und nach, nach dem Spiel sagt er, komm, Robbie, ich fahre eben nach Hause, mit dem Fahrrad zieh mir was anders an und dann gehen wir abends raus. habe hab ich gesagt, okay, cool, alles gut. Und dann kommt er so nach zwei Stunden wieder. Ich sag, Alter, wo warst du so lange? Was ist los? Er so, die Cops haben mich angehalten. Ich so, ja, und, du warst doch mit dem Fahrrad, ne? Er so, ja, pass auf. Dann er ist wohl so ein bisschen lustiger Fahrrad gefahren. Dann sagt er zu denen, also haben die ihn angehalten und haben gesagt, äh, sind sie mit dem Alkoholtest einverstanden? Ja, und dann hat er sich kaputt gelacht, weil er hatte ja, also bei ja mit dem Fahrrad, ne? Hat gedacht, so wie ich, kann ja nichts passieren. Sagt er, ja klar, sicher, komm, mach so einen Test. Die holen dieses Pustegerät da raus, pusten rein, ne? Und dann die Sheriffs so, und dann der eine Sheriff zu dem anderen so, oh, und dann mein Kumpel so, Jungs, was los? Und dann sagt der eine Sheriff, 1,59. Respekt. Und dann sagt er, wie, was? Ja, dann sagt der andere Polizist, mein Freund, bei 1,6 ist der Führerschein weg. Und mein Kumpel so. Meine? Ja? Wenn es euch gefällt, <lacht> liken und abonnieren. Die Promillegrenze auf dem Fahrrad ist 1,6. Da gibt es tatsächlich eine. Das ist dann wie, als wäre ich mit dem Auto gefahren. Katastrophe. Also jetzt wisst ihr das. Die also die Promillegrenze auf dem Fahrrad 1,6. Ich habe keine Ahnung, wie sich 1,6 anfühlt. Das muss man, das ist bei jedem, glaube ich, anders. Und da kann man das nicht pauschalisieren komplexes Wort hier an so einem schönen Tag. Also, also passt darauf auf, wenn ihr merkt, ihr habt richtig einen im Schuh, auch nicht Fahrrad fahren. Lasst euch abholen, Taxi, den 20 könnt ihr auf jeden Fall sicher reinziehen. Oh, jetzt geht's los, warte. Ich zieh euch mal weg. Ja, ja safety first hier. Safety first. Also der Probezeit 0,0, danach 03 und 05, würde ich aber auch keinem raten. Und auf dem Fahrrad 1,6. Freunde, ja jetzt machen sie den Song an hier. Also Freunde, aufpassen. Ne? 1,6 ist. Ich kann euch nicht sagen, wie viel das ist. Das, jetzt würde ich sagen, das muss ja jeder selber rausfinden, aber ist keine gute Idee. Ja, also passt auf euch auf, ne? Lieber mit dem Taxi oder lasst euch abholen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag bei dem geilen Wetter. Ich hoffe, es ist bei euch genauso geil wie bei uns hier, guck mal. Ich habe euch lieb. Da abonnieren. Wir sehen uns. Passt auf euch auf. Ja. Tschüss.